Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und mit diesem Video habe ich etwas Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar einen Putztimer. Wenn euch das interessiert und ihr wisst wollt, was das ist und wie er funktioniert, dann bleibt dran! Zunächst einmal muss ich ein ganz, ganz großes Dankeschön an meinen Freund Marc aussprechen, denn der Putztimer war seine Idee und auch bei der Umsetzung dieser Idee, dieses Videos, hat er mir geholfen und ich hoffe natürlich, dass ihr die Idee genauso gut findet wie ich, aber was ist das jetzt überhaupt, dieser Putztimer, was haben wir da eigentlich gemacht? Also die Idee war, einen Putztimer zu machen, der euch beim Zähneputzen hilft und unterstützt. Ich habe ja in meinen Videos schon sehr, sehr viel erklärt, worauf es beim Zähneputzen ankommt, aber mit diesem Timer möchte ich nochmal live beim Zähneputzen euch zur Seite stehen sozusagen und euch dabei helfen. Ich blende mal kurz ein ein paar Szenen aus dem Putztimer, damit ihr euch etwas darunter vorstellen könnt. Jetzt putzt du unten links innen. Putz unbedingt das Zahnfleisch mit, auch an den hinteren Backenzähnen, wo die Zunge im Weg ist. Überprüfe im Spiegel, dass die Borsten auch das Zahnfleisch rühren. Achte auf den ersten kleinen Backenzahn, der übersteht. Gleich wechselst du nach unten rechts außen. Ich habe insgesamt zwei Varianten des Putztimers gemacht. Einmal nur den Putztimer und einmal den Putztimer mit einem Voiceover von mir. Die Putztimer findet ihr auch nicht in diesem Video, sondern in zwei separaten Videos, die ich zeitgleich mit diesem Video hochlade. Und Wir haben uns das so vorgestellt, dass ihr, wenn ihr Zähne putzt, euer Handy nehmt, das Video anmacht, einfach nur Play drückt und eure Zähne putzt und das Video parallel dazu läuft. Und ihr guckt bitte nicht die ganze Zeit aufs Video, sondern wie ich immer wieder betont habe, in den Spiegel und beobachtet eure Zähne und beobachtet, wie ihr putzt. Natürlich guckt ihr immer wieder mal zwischendurch auf den Timer, weil da zeige ich ja, was genau geputzt werden muss und der Timer läuft runter. Aber hauptsächlich guckt ihr bitte in den Spiegel. Und dann putzt ihr zusammen mit diesem Putztimer, während er im Hintergrund läuft. Der Putztimer geht insgesamt viereinhalb Minuten. Und ich habe lange überlegt... Wie lange ich diesen Putztimer machen soll, das war gar keine so einfache Entscheidung. Ich habe überlegt, normale Timer jetzt bei elektrischen Zahnbürsten sind ja oft zwei Minuten oder vier Minuten. Nach der Zeit schaltet sich die elektrische Zahnbürste ja oft automatisch aus. Ich finde aber zwei Minuten definitiv zu kurz und selbst vier Minuten eigentlich noch zu kurz, zumindest wenn man abends putzt. Abends putze ich immer ein bisschen gründlicher und so würde ich das eben euch auch ans Herz legen. Und ich weiß aber, dass viele tatsächlich nur um die zwei oder drei Minuten putzen oder eben maximal diese vier Minuten. Und deswegen habe ich gedacht, dass viereinhalb Minuten ein ganz guter Kompromiss ist und ein ganz guter Wert, wo man ja gründlich genug putzen kann. Aber ich euch auch nicht überstrapaziere mit einem zu langen Putztimer. Für Marc und mich ist dieser Putztimer von viereinhalb Minuten abends definitiv zu kurz. Und es gibt auch welche von euch, das weiß ich, die auch abends länger putzen, um die acht Minuten vielleicht. Und da habe ich überlegt, ob ich vielleicht noch einen weiteren Timer mache mit einem längeren Intervall, also acht Minuten. Da würde ich mich riesig über euer Feedback freuen. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr daran Interesse habt an einem längeren Putztimer. Dann würde ich das auch noch machen. Dieser Timer von viereinhalb Minuten ist erstmal vor allem für diejenigen gedacht, die sonst deutlich kürzer putzen, aber auch eigentlich für alle anderen. Denn er gibt erstens eine ganz gute Struktur und Reihenfolge und ihr habt in diesen viereinhalb Minuten erstmal schon einen riesigen Teil sehr gut geputzt. Und dann am Ende, wenn der Timer abgelaufen ist, dann guckt ihr bitte nochmal. Fühlt mit der Zunge über eure Zähne, ob sich alles glatt anfühlt. Solltet ihr irgendwo noch raue Stellen merken, dann putzt ihr selbstverständlich die Stellen nochmal nach. Ich habe das ja auch in einem anderen Video, wie lange man putzen sollte, schon genau erklärt, dass es nicht nach einer gewissen Zeit geputzt werden soll. Das ist immer nur ein Richtwert, nur ein Anhaltspunkt. Und so soll eben dieser Putztimer auch nur ein Richtwert sein, sondern ihr putzt wirklich so lange, bis eure Zähne sauber sind. Und es kann sein, dass sie nach diesen viereinhalb Minuten noch nicht sauber sind und ihr gewisse Stellen einfach nochmal nachputzen müsst. Also wie gesagt, prüft einmal mit der Zunge, ob sich alles glatt anfühlt. Ab und zu mal könnt ihr auch eine Plug-Search-Tablette verwenden zur Überprüfung eures Putzergebnisses. Die zeigt dann natürlich nochmal ganz genau an, ob noch irgendwo Plug ist und ob ihr noch irgendwo nachputzen müsst. Das müsst ihr nicht jedes Mal danach verwenden, aber ab und zu mal. Ich habe da ja auch schon ein Video drüber gemacht. Also ab und zu mal kann man sein Putzergebnis mit so einer Tablette überprüfen. Und wenn ihr jetzt jemand seid, so wie Marc und ich, die abends deutlich länger putzen, dann habt ihr entweder die Möglichkeit, hinterher nochmal frei zu putzen, also so wie ihr es mögt und macht und unabhängig von dem Timer einfach nochmal weiter zu putzen, auch wenn er schon abgelaufen ist. Oder aber ihr startet das Video einfach noch ein zweites Mal und putzt nochmal diese viereinhalb Minuten hinterher oder ihr hört mittendrin auf, je nachdem, aber dann habt ihr nochmal wieder einen Timer, der läuft, wenn ihr wollt. Ihr könnt es eigentlich so handhaben, wie ihr wollt. Ich stelle ihn euch zur Verfügung und ihr könnt ihn für euch so nutzen, wie es für euch am besten passt. Ihr könnt natürlich auch morgens oder wenn ihr mittags putzt, mittags mit dem Timer putzen. Vielleicht reichen euch dann diese viereinhalb Minuten, weil morgens und mittags putzt man ja meistens ein bisschen kürzer. Oder aber, wenn der Timer abgelaufen ist, nutzt ihr jetzt die Chance, nochmal die schwierigen Stellen nachzuputzen, dass ihr die jetzt am Ende macht. Also nochmal die Weisheitszähne gründlich nachputzt, gekippte Zähne, das Implantat vielleicht, wenn ihr eins habt oder eine Krone, dass ihr jetzt die schwieriger zu reinigen Stellen einfach nochmal nachputzt, auch wenn der Timer schon abgelaufen ist. So könnt ihr das natürlich auch machen. Und dann habe ich mir für diesen Putz-Timer ja eine gewisse Reihenfolge überlegt. Und auch das war gar nicht so einfach, weil ich euch ja gesagt habe, am besten fangt ihr am Anfang mit den schwierig zu putzenden Stellen an. Und diese schwierigen Stellen sind bei jedem ein bisschen individuell. Der eine hat vielleicht Weisheitszähne, wo er Probleme hat und sollte vielleicht damit am besten anfangen zu putzen. Und andere hat vielleicht ein Implantat oder einen verschachtelten, gekippten Zahn. Und diese Stellen sollten vielleicht erst geputzt werden, weil nämlich am Anfang die Motivation am höchsten ist. Und je länger man putzt, umso geringer wird die Motivation, umso weniger hat man noch Lust. Und wenn die Motivation nachlässt, wird man in der Regel ein bisschen schlusiger. Und dann ist das Ergebnis halt am Ende auch nicht mehr ganz so gut wie am Anfang. Darum hatte ich euch in einem Video mal gesagt, fangt am besten mit den schwierigen Stellen an. Nun muss ich aber ja mit diesem Putztimer, ich sag mal, die. Masse irgendwie abdecken. Und deswegen habe ich mir eine Reihenfolge überlegt, die ich persönlich gut finde, sonst hätte ich sie ja nicht gemacht. Und zwar putzt man ähm, ja sehr strukturiert mit diesem Timer. Ich fange nämlich erstmal links oben an, als Rechtshänder. So links oben dachte ich, passt ganz gut. Und zwar erstmal außen und dann innen. Und dann rechts oben, außen und innen. Und dann links unten, außen und innen und dann rechts unten außen und innen und am Ende noch mal die Kaufflächen links oben die Kauffläche rechts oben die Kauffläche links unten die Kauffläche und rechts unten die Kauffläche die Kaufflächen habe ich deswegen am Schluss gemacht, weil sie am einfachsten zu putzen sind und ich sag mal die wenigste Aufmerksamkeit benötigen und angefangen habe ich eben mit außen und innen, weil das in der Regel schwieriger zu putzen ist und am besten fangt ihr auch hinten an, weil hinten ist oft die Wange im Weg, oben und unten und unten innen ist auch die Zunge im Weg, das sind eher schwierig zu reinigende Stellen, deswegen würde ich damit immer jeweils anfangen ähm, und von hinten nach vorne putzen. Aber ich habe das Ganze eben quadrantenweise gemacht, also links oben rechts oben, links unten rechts unten, damit ihr eine gewisse Struktur habt. Und ich denke, das kann vielen helfen, die bisher eher kreuz und quer geputzt haben oder vielleicht irgendwas vergessen haben, wirklich eine Struktur ins Zähneputzen reinzubringen und einfach sicher zu gehen, dass man nichts vergisst und am Ende alle Zahnflächen auf jeden Fall geputzt hat. Außerdem denke ich, dass dieser Putztimer denjenigen, die gerne mal dazu neigen beim Zähneputzen in der Wohnung rumzulaufen, helfen wird, wirklich vorm Spiegel stehen zu bleiben und beim Putzen in den Spiegel zu schauen. In diesen Videos mit dem Putztimer wird jetzt nicht nochmal genau erklärt, wie man zu putzen hat, also nicht die Putztechnik, nicht mehr genau im Detail, worauf man achten muss und All diese Dinge, die habe ich bereits in einem anderen Video genau erklärt und zwar in dem Video Richtig Putzen mit der Schallzahnbürste CuraProx Hydrosonic Pro. Ich verlinke euch das Video einmal. Guckt euch bitte unbedingt dieses Video an, denn in diesem Video erkläre ich euch ganz genau, worauf man beim Zähneputzen achten sollte. Auf schwierig zu reinigende Stellen, wie ihr die am besten reinigen könnt, wie ihr die Zahnbürste am besten haltet, wie man am besten die Kauffläche putzt und und und. Ich gebe da so viele Tipps, was die Technik anbelangt und was dir das anbelangt, wie man sich am besten die Zähne putzt. Guckt euch dieses Video auf jeden Fall an. Und wenn ihr das wisst und verstanden habt und gelernt habt, dann könnt ihr wunderbar zusammen mit dem Putztimer all das anwenden, was ich euch in dem anderen Video erklärt habe. Und der Putztimer läuft einfach nebenbei und ist einfach eine Hilfestellung, eine Begleitung beim Zähneputzen. Und dann zu guter Letzt habe ich noch eine Bitte an euch und zwar bitte, bitte gebt mir euer Feedback. Schreibt mir unter die Videos vom Putztimer, wie ihr es findet, ob es euch geholfen habt, wann ihr es verwendet, nur abends oder auch tagsüber, was ihr euch vielleicht noch wünscht, soll ich noch mal ein längeres Video machen, was kann ich verbessern oder was hat euch sehr gut gefallen an den Videos und auch was fandet ihr besser, die Variante mit Voiceover oder ohne Voiceover Bitte gebt mir euer Feedback, denn damit kann ich wieder arbeiten und vielleicht noch mal ein neues Video machen, ein noch mal verbessertes Video, ein längeres Video, was auch immer. Also bitte gebt mir euer Feedback darauf, das würde mich riesig freuen und mir super viel helfen. Und wenn euch bereits irgendein Video von mir geholfen habt und ihr schon ein paar Videos von mir gesehen habt, und die Videos euch geholfen haben, dann würde ich mich wirklich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es kostet euch nichts, es geht ganz schnell, es dauert vielleicht zwei Sekunden einmal auf den Knopf zu drücken und es würde einfach meinen Kanal unterstützen und mir dabei helfen, mehr Leute erreichen zu können und damit mehr Leuten mit meinen Videos helfen zu können. Und gebt mir gerne auch einen Daumen nach oben auf dieses Video und auch auf die beiden Putztimer-Videos, wenn es euch geholfen hat und wenn es euch gefallen hat. Und teilt es auch gerne. Teilt die Putztimer-Videos mit Leuten, von denen ihr denkt, dass es auch demjenigen helfen kann. Und verbreitet die Videos einfach, denn je mehr Leute ich erreichen kann, umso mehr Leuten kann ich auch damit helfen. Außerdem würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir bei Instagram ein Foto von euch schickt in eurem Badezimmer, wie ihr diesen Putzteil mal verwendet. Ich würde mich richtig, richtig doll freuen, zu sehen, wie ihr ihn verwendet und euer Feedback zu hören. Und dann danke ich euch für eure Unterstützung und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.